willkommen zu Jugendhackt Nord. <lacht> 44 Stunden, 10 grandiose Projekte, 38 Jugendliche, 18 grandiose ehrenamtliche Mentorinnen und ein zwölfköpfiges Orga-Team. Herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass ihr heute alle hier seid zu Jugendhackt Nord, dem ersten regionalen Ableger von Jugendhackt. Und ähm, ich möchte uns ganz kurz vorstellen, mein Name ist Theresa, ich bin selbstständig im Bereich Webentwicklung und als wir letztes Jahr gehört haben, dass Jugendhackt auch jetzt neuerdings regional veranstaltet werden soll, haben wir direkt geschrien, hier, Hamburg, Jugendhackt muss ja. sofort nach Hamburg. Ähm, die Chance lassen wir uns nicht entgehen und ähm, deswegen freuen wir uns unglaublich. Ich kann es kaum ja, mir vorstellen, dass wir jetzt hier alle sind. Wir haben ein halbes Jahr darauf hingearbeitet und jetzt stehen wir hier. Steffi? Ja, ich kann es auch kaum glauben. Endlich ja. sind wir hier und äh, ja. wir sind total happy, dass das alles so gut geklappt hat. <lacht> genau, also ich heiße Stefanie, bin UX-Designer und war letztes Jahr in Berlin schon als Mentor dabei bei JugendHack und war so geflasht von den ganzen Projekten, die die Jugendlichen umgesetzt haben, an einem Wochenende und so beeindruckt, dass ich dann nicht Nein sagen konnte, als Theresa mich gefragt hat, ob wir das hier in Hamburg ausrichten wollen. <lacht> genau. Also ähm, Jugendhekt hat 2013 zum ersten Mal stattgefunden und war dann letztes Jahr 2014 schon so erfolgreich mit 120 Teilnehmern in Berlin, dass äh, sich die OKF und Mediale Pfade, also die das Gesamtevent ausrichten, sich gedacht haben, okay wir brauchen unbedingt regionale Events und dies, deswegen fand dieses Jahr zum ersten Mal Jugendhackt Ost, Süd, West und Nord statt und jetzt hier in Hamburg sind wir total happy, dass Paula und Daniel uns das Vertrauen auch geschenkt haben in uns das hier in Hamburg auszurichten und wir sind sehr happy jetzt Hamburg ja, wir rocken das. Yeah. Ähm, genau, was ist Jugendhackt eigentlich? Ich glaube, das wisst ihr alle, sonst wärt ihr alle nicht hier. Aber nochmal ganz kurz, Jugendhackt ist ein Förderprogramm für junge, programmierbegeisterte Jugendliche. Und Jugendhackt steht unter dem Motto mit Code die Welt verbessern, weil uns geht es auch darum, dass wir neue Technologien nicht nur anwenden können oder benutzen können, sondern dass wir die Technologie dahinter auch hinterfragen können und zwar kritisch und eventuell ähm, auch mit ethischen, aus einer ethischen Perspektive betrachten. Hier jetzt bei JugendTech Nord haben wir dieses Jahr einen Gaming-Fokus, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und zwar haben wir kooperiert mit der Play, dem Festival für kreatives Computerspielen, was diese Woche in Hamburg stattgefunden hat. Und deswegen sind auch ganz viele tolle Anwendungen im Bereich Gaming entstanden. Genau. Ähm, generell kann man sagen, dass so ein tolles und riesiges Event natürlich niemals äh, möglich wäre ohne die Hilfe von ganz ganz ganz vielen engagierten Menschen. Und zwar möchte ich äh, zum allerersten Mal dem Gaushof danken für die ganz tolle Location, in der wir hier heute sitzen. Es ist ganz schön kuschelig geworden, glaube ich. Applaus Als wir das anfangs geplant hatten, wussten wir nicht, wie groß ist die Resonanz, wie viele Jugendliche melden sich an, wie viele Eltern kommen letztendlich vorbei und es freut mich total, dass wir die Hütte voll haben so ähm, dazu gehören natürlich auch die sponsoren ähm, genau den möchten wir auch danken weil Jugendhackt ist ein gemeinnütziges programm das heißt ohne die ehrenamtliche arbeit von freiwilligen und ohne die finanzielle unterstützung von ganz vielen sponsoren und firmen äh, wäre dieses projekt gar nicht möglich deswegen einmal nochmal applaus für unsere vielen sponsoren applaus vielen dank Aber die wichtigste Säule dieses Events ist eigentlich das großartige Team von Mentoren. Weil ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Weil die haben die Jugendlichen richtig toll unterstützt ähm, im Laufe der Projekte. Und deswegen fände ich schön, wenn alle Mentoren einmal kurz aufstehen und winken können. Weil äh, ich würde euch am liebsten alle umarmen und äh, einen Kuss auf die Backe drücken dafür, dass ihr so toll äh, heute wir, da wart. Ja. Winkt mal oder steht mal auf. Ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was haben wir eigentlich das ganze Wochenende gemacht? Also zum einen hatten wir ähm, Datensätze zu verschiedenen äh, Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel Zukunftsstadt, Zukunftsdorf, Bildung, Umwelt, Freizeit, natürlich Gaming ähm, und haben dann ganz wild gebrainstormt. Dieses Brainstorming haben wir dann in Ideen visualisiert und hatten auch viele Gäste da. Wir haben Input-Talks gehabt zum Thema Open Data, Marco Maas, auch heute hier Jurymitglied, ähm, waren ganz stolz, dass wir den Vorstand vom CFKs Computer Club hier hatten, der mit den Jugendlichen über Hackerethik diskutiert hat, hatten Talks zu Indie, Serious Gaming, ähm, natürlich äh, zu Virtual Reality, Oculus Rift, dazu dann später auch nochmal mehr, haben ganz viel ähm, Hardware zum Basteln da gehabt, da werdet ihr dann auch einige Projekte noch sehen, die die Hardware dann verbaut haben, hatten einen 3D-Drucker da, immer sehr stark frequentiert belagert. Und, Super. Und äh, ja, haben natürlich total lecker gegessen und das aller, allerwichtigste, gehackt. Und zwar das ganze Wochenende lang. Ähm, was ist eigentlich ein Hackathon für alle, die, die das Wort vielleicht auch noch gar nicht so kennen? Das Wort setzt sich ja zusammen aus Hacken und Marathon und das sagt eigentlich schon alles. Das heißt, wir haben hier wirklich ein ganzes Wochenende bis spät in die Nacht gehackt und sind morgens früh um 8.30 Uhr, waren wir hier schon wieder hier, also total verschlafen ging es dann weiter und ich glaube die Jugendlichen äh, müssen einiges an Schlaf nachholen nach diesem Wochenende. <lacht> also die haben so Bei ähm, Beim Hackathon ähm Geht es geht nicht darum, am Ende ein fertiges Produkt zu haben, möchten wir an dieser Stelle nochmal sagen. Es geht darum, dass die Jugendlichen einfach mal machen und ausprobieren. Egal wie verrückt die Idee ist, man versucht einfach, was Cooles auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass ab und zu mal was schief geht, einem Fehler unterlaufen oder sich irgendeine Technologie erwiesen hat, dass das vielleicht doch nicht so gut funktioniert, aber dass das ist ganz normal und gehört zum Lernprozess, genauso wie im alltäglichen Leben beim Hacken oder Programmieren. Deswegen ähm, jedes Projekt und jede Idee ist es wert vorgestellt zu werden. Deswegen auch keine Angst vor dem Präsentieren gleich. Das sind alles super tolle ähm, Ideen und ich bin mega stolz, was ihr innerhalb der super kurzen Zeit hier für krasse Anwendungen entwickelt habt. Deswegen ich freue mich schon total. Ähm, hier schon mal ein Applaus für die Jugendlichen. Ja. Bevor wir zu den Projekten kommen, ihr seid bestimmt alle schon total gespannt, wollen wir noch, euch noch mal ganz kurz die Jury vorstellen. Also, wir haben zum einen hier Diana Knode, Founderin von AppCamps und die setzt sich auch dafür ein, dass Kids und Jugendliche programmieren lernen. Dann, wie schon vorher angekündigt, Marco Maas, unser Verfechter der offenen Daten hier von Open Data City. Dann Dorina Gumm vom Chaos Computer Club und der Initiative Chaos Macht Schule. Dann haben wir den Sven Reink, der uns als Mentor hier das ganze Wochenende unterstützt hat und der den Code äh, unter die Lupe genommen hat. Und Katrin Joswig von der Play, Initiative Creative Gaming. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Kategorie. Genau. Die Preiskategorien. Also es gibt zum einen die Kategorie Bestes Design. Das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Dann haben wir noch die Kategorie Bester Code. Da geht es dann um die technische Umsetzung, um die verwendeten Technologien. Dann gibt es noch die Kategorie Aha-Moment. Also, Aha-Moment ist so dieser, oh, wieso habe ich da nicht mal dran gedacht? Also, da wäre ich nie selber drauf gekommen, aber die Jugendlichen sind drauf gekommen. So, das ist dieser Aha-Moment. Dann gibt es natürlich einen Sonderpreis Gaming. Und ja, gemäß unseres Mottos mit Code die Welt verbessern. Erklärt sich auch von selbst, glaube ich. Und dann gibt es auch noch den Publikumspreis. Das heißt, ihr dürft alle später auch noch für euer Lieblingsprojekt abstimmen. Wie das geht, das erklären wir dann.